Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Apex-Video auf meinem Kanal. Mittlerweile ist es das dritte Apex-Video, wenn nicht eins offline ist wegen irgendwas, irgendein Copyright oder sonst was für eine Musik. Ähm, ja. Heute wollen wir einmal wieder Battle Royale spielen. Wir spielen den Trios-Modus. Falls ihr mehr Apex-Content wollt, lasst gerne ein Like und einen Kommentar oder auch ein Abo da. Würde mich sehr, sehr supporten. sind noch 8 verbleibende Score. Wir hatten noch keinen Fight. Das ist echt sehr interessant. Ich habe einen Shield, Let's go Leute. Die Runde läuft, einen habe ich schon geholt mit meiner Uhr. Oh Gott ey. Runter hier. Was? Wir haben gewonnen? What the fuck? That was the last one? Die, Digga, was? Das war der letzte? <lacht> <Digga>. <lacht> Wo? hab ich den geholt? Er ist an Sohn gestorben. Ist der an Sohn gestorben? Ey, ich muss ganz kurz mal Replay einblenden. Der ist mir gerade noch vor die Flinte gelaufen. Kurz Replay, Leute. Ich muss kurz einblenden. Digga. dann gewonnen. Nice. <lacht> Geil, Digga. Drei Kills, die ich gerade irgendwie am, äh, am Ende nochmal gemacht habe. Habe ich den gerade gekillt? Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, wir sind beim nächsten Apex-Video. Ciao, ciao. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.